Hallo Leute, endlich mal wieder raus zu einer Radtour, auch wenn es heute nachher noch wieder Gewitter geben wird, wie man sieht, ähm, bin ich doch froh, zwei, drei Stündchen rausgekommen zu sein. Die Pfingstferien haben begonnen und das bedeutet für mich, dass ich mich ein bisschen die, die, die frei mir die Freie, die Zeit einteilen kann. Jetzt gucke ich mal gerade. Ich glaube ich muss hier lang, genau. Ich bin auf der Na Panorama und Naherholungsroute unterwegs zwischen Karlsruhe und Pforzheim. Gerade richtig für so ein Rad wie dies hier. Ja, bei einem Rastplatz, da melde ich mich dann mal wieder. Zeit für ein wenig Rast. Ich finde es übrigens ganz gut. Wie zum Beispiel hier ist ein medizinischer Notruf-Standortpunkt. Ich finde sowas richtig gut. Und während ich hier raste, möchte ich einfach mal Danke sagen. Und zwar habe ich ein Buch geschenkt bekommen. Mit Wittpunkt drin. Vom Rocco Hartwig, der Mitautor von diesem Buch ist. Bin ich sehr dankbar. Ich habe es mir schon durchgeguckt und jetzt in Ferien, jetzt lese ich es mir mal richtig durch. Finde ich toll, also sehr kompakt gehalten, aber. Ich finde, mit echt wichtige Sachen. Und hier von der renaturisierten Pfins. In Dorlach möchte ich mich zurückmelden und auch abmelden. Ähm, war eine schöne Zeit heute. Ist richtig schwül noch geworden. Aber bin froh, dass ich rausgekommen bin. Also dann. Und Tschüss.